Hallo, herzlich willkommen beim Café Stillpoint. In unserer heutigen Folge haben wir wieder Christian Hartmann zu Gast. Christian und ich hatten vorige Woche eine sehr interessante Unterhaltung, wo wir begonnen haben bei Osteopathie und Infektionskrankheiten, bei der Geschichte, wie Osteopathie bei der spanischen Grippe schon eingesetzt wurde. Wir sind dann zu dem Punkt gekommen, dass es damals in der Osteopathie noch einen gemeinsamen Kern gab, dass die Autoren, dass die einzelnen Lehrer der Osteopathie da durchaus noch einig waren, was Osteopathie ist, dass es damals noch eine gemeinsame Identität gab, die im Zuge der professionellen Entwicklung in verschiedenen Teilen der Welt vielleicht heutzutage nicht mehr so da ist. Und daraus hat sich dann der Titel für unsere die heutige Sendung entwickelt, die verlorene Identität der Osteopathie. Vielleicht ist sie auch gar nicht verloren, deshalb haben wir da noch ein Fragezeichen hinzugefügt. Für alle, die sich die heutige Sendung nicht live jetzt gerade anschauen, sondern auf YouTube dann später, für, für euch würde ich empfehlen, dass ihr vielleicht zuerst die Folge von der vorigen Woche anschaut und dann die heutige. Wir werden uns oft auf das beziehen, was wir vorige Woche äh, diskutiert haben. Es ging dann auch um einen medizinhistorischen Abriss. Christian hat uns sehr schön äh, erklärt, wie sich aus der zellularphysiologischen, äh, wie, wie sich Osteopathie also aus der zellularphysiologischen Medizin und den Ideen von Bernard entwickelt hat, der Milieulehre, wie diese Strömung aber dann insgesamt von der zellularpathologischen eine Lehre von Pasteur und seinen Nachfahren verdrängt wurde, die heute die, den Mainstream der Medizin darstellt. Gegen Ende haben wir dann auch noch Themen wie Berufspolitik kurz gestreift und wir haben dann auch noch am Ende noch Fragen beantwortet und Christian hat dann auch noch eine schöne Definition von Gesundheit geliefert, die wir uns vielleicht zum Schluss aufheben. Christian, herzlich willkommen im Café Hallo. Du, du wirst langsam zum Stammgast, das freut mich sehr. Ja, ich bin gerne in Wien. Ich, na, Wir hatten beide Ideen und Fragen nach unserer letzten Sendung und eine der, eine der Fragen, die mir gekommen sind, ist die, dieser Common Core, von dem du gesprochen hast, dieser gemeinsame Nenner von Osteopathie. Könntest du den noch ein bisschen näher beschreiben? Was denkst du hatten die Lehrer vor 100 Jahren noch gemeinsam, was hatten die Autoren noch gemeinsam an Verständnis, was einen Osteopathen ausmacht oder eine Osteopathin? Ja, zunächst mal hallo an alle Zuschauer und danke nochmal für die Einladung. Ähm, die Zuschauer können auch jederzeit gerne eine Frage stellen. Rechts von dem Stream in YouTube ist, glaube ich, so ein Fenster, wo man das eingeben kann. Und bevor ich loslege, will ich das noch kurz erwähnen, weil ich ich würde mich freuen, wenn man da ein bisschen in den Dialog auch rein kann und ich die Fragen beantworten kann, die vom Publikum kommen. Ähm, Vorweggeschickt, ähm, was ich über die ursprüngliche Osteopathie erzähle, ist eine Hypothese, das ist alles nicht wissenschaftlich erarbeitet, das kann ein Mensch gar nicht machen. Das heißt, wenn ich sag oder schreibe, dass da ein, eine Identität vorhanden war noch, dann ist das meine Hypothese aus den Quellen sozusagen, aus den Primärquellen, die ich zusammengetragen habe. Hundertprozentig wird man es erst wissen, wenn da wirklich mal im großen Rahmen, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ein großes Projekt läuft, wo auch Nicht-Osteopathen von außen einen Blick drauf werfen, weil hier geht es nämlich auch nicht nur um therapeutische Fragen, vielleicht sogar nicht mal primär um therapeutische Fragen. Mhm. Weil der Beginn der ursprünglichen Osteopathie ähm, eigentlich gar nicht im therapeutischen Kontext anfängt. Und eins möchte ich noch dazu sagen, wenn ich ursprüngliche Osteopathie sage, dann meine ich im Prinzip die Zeit bis ungefähr 1910. Also das heißt, die Zeit, wo Andrew Taylor still das ähm, entdeckt hat. Er hat es nicht erfunden. Er sagt selber, er hat es ja nur entdeckt. Das kann jeder sehen, wenn er hinguckt dann die Nacharbeit von Littlejohn auch von Karl McConnell aber vor allem von Martin Little John und dann der Abschluss mehr oder weniger von Luther Burns. Das ist für mich das, was ich als ursprüngliche Osteopathie bezeichne und wo ich einfach mal die Hypothese aufstelle, dass ein relativ geschlossenes Bild vorhanden war ähm, der Osteopathie, eine sehr starke Identität, ein starkes Identitätsgefühl auch. Das, das heißt, ich Historisch ist das ungefähr dann die Zeit bis 1910 oder 1920 oder noch länger? Es ist ungefähr bis 1910, das ist der Zeitpunkt, wo John Martin Little schon Amerika verlässt. Mhm. Das sind sozusagen die drei Protagonisten. Da gibt es vielleicht noch mehr, das hängt einfach davon ab, wie viel Zeit man hat, um die Originaltexte, die noch nicht gesichtet sind, zu sichten. Und das kann ich in meinem Leben mit Sicherheit nicht mehr. Es sind halt jetzt erstmal diese drei Personen, die für mich die Protagonisten der ursprünglichen Osteopathie mhm. sind. Um, und John Martin Littleton verlässt Amerika aus verschiedenen Gründen oder Gründen, die man zum Teil gar nicht äh, nachprüfen kann und geht nach England und kann dort in England in den anderen juristischen Gegebenheiten, in den anderen Gesetzgebungen äh, die Osteopathie nicht mehr eigentlich im medizinischen Kontext ausüben, so wie das in Amerika ja, mhm. am Anfang da möglich, war, äh, möglich war, bis heute auch. Damit bricht er weg. Ähm, Louisa Burns und Andrew Taylor Still ist eh 1910 schon relativ alt, hat sich komplett zurückgezogen aus mhm. dem Schulbetrieb, ähm, geht wieder in die Wälder, gräbt angeblich wieder Leichen aus, um eine bessere Medizin zu finden, ähm, was der Fakultät in Köxel überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Ähm, aber dann passiert auch 1910 noch etwas, da kommt der Flexner Report, das ist eine Evaluation, der ähm, initiiert worden ist von der American Medical Association und da wurden alle medizinischen Einrichtungen oder Ausbildungsstätten in Amerika evaluiert. Und da sind ganz viele durchgefallen, weil das Qualitätskriterium ist vorgegeben worden von der American Medical Association und das war natürlich das universitäre Curriculum, der orthodoxen Mediziner. Und da sind dann viele durchgefallen sozusagen von diesen Ausbildungsstätten, auch in der Osteopathie. Und viele haben ihre Curriculum dann ganz schnell angepasst, damit sie auch weiter Fördergelder bekommen und unterstützt werden. Und da gab es schon den ersten inhaltlichen Bruch ähm, und eine Spaltung, die nicht in einem Tag passiert ist. Das ist dann über die nächsten Jahre immer stärker geworden. Bis dahin war die Arbeit auch die Forschungsarbeit innerhalb der Osteopathie sehr stark noch auf das gerichtet, was eigentlich mhm. in den ursprünglichen Prinzipien niedergeschrieben worden ist. Deswegen ist für mich das so der Rahmen ungefähr. Okay, danke, dass du das noch einmal zusammengefasst hast, wo in der Zeit okay. wir uns befinden. Und diese ursprüngliche Osteopathie, was hat die ausgemacht, deiner Meinung nach? Also angefangen hat sie ja im Grunde... Ähm, weiß man eigentlich gar nicht. Also wenn man jetzt äh, die Texte von Andrew Taylor still liest und die Biografie auch kennt von John Lewis und auch von Carl Trowbridge, mhm. dann ist es so, dass er ja eigentlich Farmer äh, werden wollte, äh, Medizin bei seinem Vater im sogenannten Handwerksverfahren erlernt hat, also nicht an der Universität war, <lacht> dann aber nicht praktiziert hat, sondern eine, eine Farm aufgemacht hat so sozusagen. Property is Freedom, das war das höchste Gut in, in Amerika, Grund zu haben, eigenen Grund zu haben. Und da ist im ersten Jahr seine Ernte vernichtet worden durch eine Naturkatastrophe, er hat Schulden gehabt und er hat Geld für diese Schulden verdienen müssen und er hat mehrere Sachen gemacht und ist dann auch wieder in die Medizin zurückgegangen, in diese Leihmedizin. Und da ist er dann geblieben, auch aus dem Grund, weil er da am besten sein Geld verdienen, verdienen konnte. Er war immer neugierig schon vorher hat sich für viele Sachen interessiert und er hat diese Neugier, diese grundsätzliche Neugier in die Welt rein, ähm, in diese Medizin mit reingetragen und als seine drei Kinder dann 1864 an der Meningitis verstorben sind, denke ich mal, ich meine, er hat es nie wirklich aufgeschrieben, war das vielleicht sowas, wo für ihn Katalysator war, sich wirklich ganz für das zu entscheiden mhm. und um zu, um zu schauen, hat man nicht irgendwas übersehen in der Medizin? Kann man nicht was besser machen? Und erst dann beginnt eigentlich, und das ist in den Mitte 30ern ist er dann schon, eigentlich Ende der 30er beginnt eigentlich seine therapeutische Laufbahn. Und die grundsätzlichen Fragen, die er sich stellt, sind erstmal überhaupt keine therapeutischen, sondern philosophische Fragen. Was ist Leben? Was ist der Mensch? Was ist die Intelligenz in der Natur? Also große philosophische Fragen aber nicht im universitär-akademischen Philosophiekontext, sondern im ganz einfachen, neugierigen, naturphilosophischen Kontext. Es beginnt also, Osteopathie beginnt mit den großen Fragen im Leben und die bricht er dann runter aus seinen Beobachtungen in äh, die medizinischen, therapeutischen Überlegungen. Er leitet sozusagen sein Gesundheits- und Krankheitsmodell aus diesen philosophischen Überlegungen ab. Und aus diesen Modellen des Gesundheit und Krankheit leitet er dann wieder später seine praktischen Anwendungen ab. Mhm. Das ist diese Kaskade von Philosophie über therapeutische Welt, therapeutische Modelle hin zu den praktischen Dingen sozusagen. Und das ist eigentlich etwas, was ähm, bei Little John zum Teil noch übernommen wird, indem er nämlich die Philosophie, Runterbricht auf Wissenschaft. Das bedeutet im Prinzip, die, die Wissenschaft war in der Geschichte ein Teil der Philosophie, ein Spezialteil. Und diesen Spezialteil der Philosophie arbeitet dann schon aus. Mhm. Das geht bei Louisa Burns noch weiter. Wenn man bei Louisa Burns nachliest, dann macht sie sich auch wieder Gedanken über die großen Dinge. Nicht in diesem riesen Bogen und Stil wie Still, aber auch. Das bedeutet, mhm. was ist eigentlich die Aufgabe, eines Therapeuten, eines Osteopathen. Was für ein Mensch muss das sein? Ähm, es geht nicht nur um Ges Gesundheit, Krankheit, Patienten, Therapieformen und solche Dinge. Da ist etwas umhüllendes drumherum, was eigentlich primär ist. Und da stehen die ganze in der Tradition eigentlich wie Paracelsus oder Galenos, die das auch eingefordert haben, dass mhm. eigentlich sowas wie eine Art Studium generale, mhm. was ja bei uns früher im Medizinstudium auch war, vorab vorhanden sein muss bevor man überhaupt in das reingeht. Das heißt, das grundsätzliche Interesse an allen Fragen im Leben als Grundvoraussetzung mhm. für Osteopathie. Und das ist was was sehr verbindend ist in der Zeit. Ähm, am Anfang, was natürlich nur hauptsächlich von Still ganz extrem äh, gemacht wird und mhm. auch sehr schnell wieder rausbricht, weil in einem therapeutischen Kontext diese philosophischen Überlegungen äh, sehr ungewohnt sind schon zu der damaligen mhm. Zeit. Und deswegen verschwindet das auch relativ schnell raus. Und nachdem man sich irgendwann anpassen musste an das Gesundheitssystem, ähm, wo das gerade im angelsächsischen Raum überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist es natürlich auch ganz schnell wieder herausgebrochen. Mhm. Die große Schwierigkeit ist, wenn wir uns jetzt diese Texte oder diese Zeit anschauen, dann schauen wir sie primär durch eine therapeutische Brille an, weil wir auch so in die Osteopathie gekommen sind und es auch uns so beigebracht worden ist. Und dann übersieht man natürlich sehr viel diese Aspekte, die eigentlich am Anfang absolut wesentlich waren mhm. und zu dieser Identität auch gehört haben. Aber es ist ganz interessant, was du beschreibst, dass Still und seine Kollegen, dass die zwar von sehr grundlegenden Lebensfragen ausgehen oder grundlegenden lebensphilosophischen Fragen, dass das aber nicht dasselbe ist wie die Universalgelehrten, die wir in Europa, die im Europa der der Neuzeit kennen, wo es ja wirklich noch 1700 oder 1800 noch Leute gab, die wirklich alle Wissenschaften beherrschten und die aber das oft an den Universitäten gelernt hatten. Es ist ja einerseits ein verwandter Ansatz, einen breiten, einen breiten Blick auf die Dinge zu haben, aber es kommt aus einer ganz anderen Ecke, nämlich von der universitären Ecke und von Wissen, das andere entwickelt haben im Gegensatz zu eigenen Ideen oder Überlegungen. Ja, das aber in Europa dann äh, das hat sich geändert. Das war am Anfang in den Universitäten ab der Renaissance, weil die sich die Universitäten, die im 11. Jahrhundert ist ja die erste gegründet worden in Bologna 1088, die haben noch aufgebaut an dem auf dem antiken Modell der Universitäten. Und das ist ein, ein das nannten sich die sieben freien Künste. Das ist ein Modell, das gab es nicht in der Antike. Das ist nachträglich sozusagen erarbeitet worden, als die Antike wieder aufgetaucht ist in der Renaissance, und das sind äh, die sieben freien Künste, sind zwei große Bereiche, das Trivium und das Quadrivium, das Trivium ist, was wir heute vielleicht eher in den geisteswissenschaftlichen Bereich mhm. verorten würden, und das Quadrivium eher das, was wir ins Naturwissenschaftliche verorten würden. Das war aber alles noch zusammen, um die Königsdisziplin, Philosophie, sozusagen mhm. danach zu studieren, und dann konnte man Medizin, Architektur, Jura studieren mhm. zum Beispiel. Und in dieser Entwicklung hat sich aus dem Quadrivium die Physik sehr schnell heraus etabliert als Spezialdisziplin, die aber unglaublich einflussreich geworden ist und dadurch die, dieses Quadrivium, diesen naturwissenschaftlichen Bereich, immer stärker gemacht hat. Und dann kam es äh, im 17. Jahrhundert zu einer Spaltung, äh, vor allem zwischen, das war ein Streit zwischen Leibniz und Newton, die angelsächsische, äh, angelsächsische Seite mit Newton hat den Standpunkt vertreten, Metaphysik spielt keine Rolle in der Wissenschaft. Mhm. Zählen wiegen Messen und sonst nichts. Und in dem zentraleuropäischen Raum war Metaphysik noch ein bisschen länger ein Bestandteil der Naturwissenschaften auch noch. Da war das, was du auch gesagt hast, mhm. diese Zusammenhänge. Aber in, vor allem im 19. Jahrhundert mit diesen enormen Errungenschaften der Physik, mit den technischen Errungenschaften, die dann gekommen sind, die großen Maschinen, die elektromagnetischen Phänomene, ist der naturwissenschaftliche, empirische Zweig so stark geworden, dass die Thematik der Metaphysik komplett, also nicht komplett, aber sehr stark an den Rand gedrückt worden ist. Und das ist in Amerika noch ein bisschen länger am Leben gehalten worden, und deswegen ist dort auch noch ein Kontext, wo spirituelle Fragen und Naturwissenschaften viel natürlicher miteinander äh, mhm. gelebt worden sind, auch und gesehen worden sind. Und in diesem Umfeld hat eben still gelebt. Während in Europa schon diese, diese Mischung von Metaphysik und Physik in der Wissenschaft ähm, sich im 19. Jahrhundert sehr stark zugunsten der, der Naturwissenschaft, einer mechanistischen, materialistischen Naturwissenschaft äh, bewegt hat. Wir mhm. hatten jetzt die Universalgelehrten, aber das ist eigentlich... Im zentraleuropäischen Raum bis zum 18. Jahrhundert, 19. verschwindet es dann dann so. Und im 20. ist es dann ganz weg. Oder wird aus eigenen Bereich mhm. sozusagen abgespalten gesehen. Still war ja nie so gut, seine Quellen anzugeben und, und zu beschreiben, wo er Sachen her hatte. Aus deinem Blickwinkel, wie viel Zugang hatte er zu europäischen Philosophen wie, wie Swedenborg oder anderen? Wie viel davon ist in seine Arbeit eingeflossen, in seine Ideen eingeflossen? Und wie, wie viel davon hat er selber unabhängig von diesen Leuten entwickelt? Mhm. Gute Frage, sehr gute Frage, weil das ist, das ist eine Frage, die natürlich auch eine Problematik der Geschichtsforschung aufdeckt in der Osteopathie. Mhm. Wir haben keine Aufzeichnung von ihm, was er wo zitiert hat. Mhm. Das war übrigens zu der Zeit auch in dem Kontext, wo er gearbeitet hat, noch überhaupt nicht üblich, auch in der Wissenschaft noch gar nicht so üblich. Also die, ja, ist die da nicht die tun das erst seit 10 oder 15 Jahren. Also das macht uns nicht Wunder. <lacht> ähm, ja, was halt ist, ist, er hat äh, ja gerade mal Lesen und Schreiben gelernt, aber er hat am Ende seines Lebens eine der größten Bibliotheken gehabt mhm. äh, von, von einem amerikanischen Mediziner. Und da sind sehr, sehr viele Werke drin aus Europa. Mhm. Rudolf Wirchow ist zum Beispiel drin, die Zellularpathologie. Ob er das gelesen hat, und inwieweit er das gelesen hat er war ein mhm. unglaublich neugieriger Mensch ähm, aber sicher sagen kann man es nicht also der hat mit Sicherheit viel der hat viel mehr äh, glaube ich durch einen Austausch mit Leuten mhm. die Zugang zu diesen Literatur gehabt hat übernommen als durch ein eigenes Bücherstudium er war kein eigentlich kein großer Freund äh, von sowas und ich vermute mal dass es, weil er sehr sehr viel sich mündlich ausgetauscht hat mit Leuten dass Leuten, die den Zugang gehabt haben, sich über die wesentlichen Dinge ja. ausgetauscht haben und dann Rückschlüsse gezogen haben. Aber ja, das es ist, ist auch der wesentlich bequemere Weg, so, so jemanden wie dich zu haben, den wir heute zu Gast, der die Dinge gelesen hat und uns dann eine Zusammenfassung gibt, das hat schon Vorteile. Letztendlich war es halt bei ihm so, er hat sich das alles angehört, mhm. aber er hat selber dann im Grunde überprüft, deswegen schreibt er auch. Mhm. und Das ist so typischer Stil, der nie klein kleinschreibt, ich zitiere keine Autoren außer Gott und die mhm. Erfahrung. Ja. Das heißt letztendlich, egal was irgendjemand sagt, egal was für eine Autorität vor mir steht, es wird alles erstmal hingenommen, wohlwollend, und dann wird es überprüft, aber von mhm. mir selber. Und das ist eine ganz ganz amerikanische Einstellung. Mhm. Diese Unabhängigkeit von Autoritäten ist ja das, was die Unabhängigkeit ja. von Amerika widerspiegelt. Und das ist eine der Grundwesenszüge eigentlich auch gewesen, nicht einfach Dinge zu übernehmen, sondern alles in Frage zu stellen. Mhm. In Frage zu stellen heißt ja nicht runtermachen, sondern einfach in Frage zu stellen und eigenständig zu überprüfen. Das hat ja der Medizin vorgeworfen, dass sie im Grunde immer nur hinterherläuft, mhm. in den Wagenspuren immer hinterherfährt. Ja. Und für mich ist immer die interessante Frage, inwieweit die heutige Osteopathie in ihren eigenen Wagenspuren immer hinterherfährt. Ja. Das ist halt auch so eine Frage, die sich dann so aus der Geschichte ergibt. Na, ein sehr sympathischer Zugang. Im ersten Seminar, das die Studenten bei uns bei beginnen, im ersten Kurs, ist das eines der Dinge, die ich Ihnen sage. Wir werden euch sehr viele Ideen präsentieren, wir werden euch sehr viele Zugänge präsentieren. Es wird nicht verlangt hier, dass ihr alles glaubt, aber probiert es einmal aus, überlegt es einmal. Wenn ihr Kritik habt, bitte kritisiert das. Wenn ihr was in Frage stellen wollt, bitte tut das. Macht euch da eure eigenen Gedanken. Ihr müsst hier nichts glauben, einfach. Das ist aber letztendlich mhm. einer der, eine der zentralen Punkte in der Ursprung Osteopathie, mhm. die auch so ein bisschen so ein Identitätsgefühl gegeben hat. Diese Eigenständigkeit, dieses ähm, wir machen uns schon selber unsere Gedanken. Mhm. Und er hat eigentlich sehr viel Wert darauf gelegt, das auch im Unterricht drin zu haben. Das ist, nachdem er sich zurückgezogen hat aus der Schule, nach ein paar Jahren ist es sehr schnell wieder untergegangen, weil dieses dozierende Lernen ist halt sowas von geprägt und bequem. Das ist eigentlich ein Identitätsmerkmal, das dazugehört zur ursprünglichen Osteopathie, aber das auch innerhalb der ursprünglichen Osteopathie schon sehr schnell weggegangen ist weil es einfach auch nicht in das System passt. Und es ist nicht leicht, Lehrer zu finden, ähm, die versuchen, majoritisch Geburtshilfe zu betreiben bei den Schülern, das heißt, die Schüler zum selbstständigen Denken zu erziehen, auch weil wir kriegen das in der Schule abgezogen. Das müssen wir uns gemühsam wieder erarbeiten. Ja. Und da muss man, glaube ich, auch der Typ dafür sein, auch als Lehrer das mhm. äh, zu machen. Also da betrifft, da betrifft, das betrifft jetzt die Lehre selber auch und die Rolle der Lehrer, sage ich jetzt mal, was, da habe ich natürlich keinen Einblick, da hast du einen besseren Einblick, ob das überhaupt ein Thema in solchen Besprechungen ist, wenn man über internationale Osteopathie redet. Die Rolle der Lehrer. Zu wenig. Uh -huh. Zu wenig und das, hat, das ist ein Thema, das erst in den letzten zehn Jahren oder so wichtig geworden ist. Bis vor 15 Jahren oder, oder noch früher, gab es die Idee, dass jemand, der ein guter Osteopath ist, automatisch auch ein guter Lehrer ist und die meisten Leute, die dann in den Unterricht gekommen sind, hatten da wenig Ausbildung als Lehrer und auch wenig theoretischen Überbau für ihren Unterricht. Das hat sich Gott sei Dank geändert und in den letzten Jahren und auch mit den Standards, die entwickelt wurden, ist das eine der zentralen Anforderungen, dass die Lehrer auch reflektiert unterrichten, dass die Lehrer auch, das Handwerk des Unterrichtens gelernt haben und nicht nur das Handwerk der Osteopathie. Inzwischen ein recht wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, was mich immer interessiert ist, einfach auch, weil es wird ja dann auch in der Berufspolitik oder auch in Schulen sehr viel über Osteopathie und den Osteopathen und den erfahrenen Osteopathen geredet. Ähm, was ist denn eigentlich Osteopathie und was ist ein Osteopath? Mhm. Äh, ich weiß, das ist einfach nicht so einfach zu beantworten, aber ich habe immer das Gefühl, naja, da tut man so, als wüsste man mhm. das irgendwie. Auch wenn man jetzt zum Beispiel diese Dokumentation in Arte sich anguckt, ja. die ja wirklich toll ist, also ist toll gemacht auch, ähm, dann kriegt man so das Gefühl vermittelt, eigentlich weiß jeder genau, was das ist und eigentlich weiß auch jeder, was ein Osteopath ist. Die Engländer haben eine schöne Definition in ihrem Gesetz. Da steht sinngemäß drin, Osteopathie ist das, was die Osteopathen tun. <lacht> ja, das ist natürlich das ist eine geschickte Lösung. Das ist ganz klar. Aber das ist eben das, wo ich mich frage, wenn man gerade in internationale Osteopathie und gerade wenn man nach England schaut, Commonwealth anschaut, ähm, wir haben ja das letzte Mal darüber schon gesprochen, es gibt ja drei große Zweige. Ne? Es gibt diese amerikanische Osteopathie. Als ärztlich aus der Partie, die aber relativ wenig mit Händen arbeitet, sehr parital auch orientiert ist, low mhm. so back pain, Stichwort. Die Commonwealth, die komplett aus dem Ganzheitlichen mehr oder weniger raus ist, auch wenn sie es immer wieder versuchen anzudeuten, und ähm, dann die zentrale europäische. Und da ist die Frage: wie, wenn die sich treffen auf internationaler Ebene, die müssen ja selber ein anderes Verständnis von daraus zu partieren. Wie kann man da über das, über sowas dann zum Beispiel reden? Das ist es, es gibt gemeinsame Nenner. Es gibt gemeinsame Nenner und die werden betont und man sucht gemeinsamen Konsens. Aber die Unterscheidungen sind klar und die Unterschied gerade gerade das amerikanische Modell versus dem nicht ärztlichen Modell ist das, das ist eine relativ klare Sache und was die Engländer oder Australier tun oder nicht tun, im Gegensatz zu Europa, dem Rest von Europa, das ist Gegenstand von heftigen Debatten. Und da geht es immer darum zu sagen, wo die eine Seite sagt, das was ihr tut, das ist keine wirkliche Osteopathie, ihr seid zu so orthopädisch, ihr seid zu so physiotherapeutisch, kein, kein Kranio, kein, keine viszeralen Techniken, wo die Engländer sagen, wir sind evidence-based, wir versuchen, das auf wissenschaftliche Erfahrung zu basieren, was wir tun. Und da gibt es halt einmal mehr im muskuloskeletalen Bereich. Also das sind heftige Diskussionen. Aber es gibt doch viele Bereiche, wo wir einen gemeinsamen Nenner immer wieder gefunden haben. Ich, ich denke halt, dass es, dass es gut wäre für jeden Osteopathen, Osteopathin, die, mhm. die ganz normal arbeiten. Und wenn die sich austauschen wollen, dann ist halt die Schwierigkeit, dass wenn ein amerikanischer Osteopath das erste Mal mit einem europäischen zusammenkommt, dann ist kaum eine Austauschmöglichkeit da, weil einfach die, die Vorstellungen auch so unterschiedlich sind, dass das also, letztendlich diese Problematik... Ich glaube, glaub, das stimmt nicht mehr so. Ich glaube, das war vielleicht vor 20 Jahren so. Mhm, Aber ja. es in den letzten 20 Jahren hat sich, gab es gab sehr viel Kooperation, es gab sehr viele gemeinsame Meetings, gemeinsame Konferenzen, gemeinsame Events. Und dadurch ist sehr viel mehr Verständnis für die jeweils andere. Die das stream of the profession, das ist die Terminologie, die die OI im Moment geprägt hat. Und das finde ich eine ganz gute Terminologie. Was, was mich interessieren würde auch ist, oder was ich auch immer mal wieder kritisiert habe, ist letztendlich diese vier Prinzipien. Das ist ja sowas, was bei der WHO festgeschrieben ist, bei der AOA festgeschrieben ist, die ja in den 1950ern... Ähm, mehr oder weniger festgelegt ja. worden sind, nach einer, weil sie damals eine große Identitätskrise auch in Amerika gehabt haben. Mhm. Übrigens laufen ja ständig immer wieder diese Identitätskrisen durch ja. die Geschichte der Osteopathie. Ganz erstaunlich. Habe ich ein paar Sachen auch gesammelt. Ähm, und da sieht man ganz deutlich bei diesen AOA-Kriterien, die damals aufgestellt worden sind, dass diese Prinzipien, die daraus formuliert worden sind, die sind nett, damit man im System gut Platz haben kann ignorieren aber zum Teil erstens mal, äh, einige wichtige Fragen, nämlich wie steht Osteopathie zu dem Aspekt Leben? Wie steht Osteopathie zu dem Aspekt Tod? Solche Dinge, die eigentlich eben große Fragen sind und am Anfang standen. Und das andere ist, die Formulierungen sind natürlich so neblig, das sind keine Alleinstellungsmerkmale. Also meiner Meinung nach, wenn ich sage ganzheitlich, okay, Funktion und Struktur, okay. Mhm. Das ist für mich immer so ganz interessant, wie man da auf sowas kommt und warum man das, oder vielleicht muss das ja so im Politischen sein, dass man da relativ vernebelt ist, dass man da möglichst viele Möglichkeiten noch hat. Also ich, ich würde mal meinen, du, du bist der Historiker von uns beiden, aber ich würde mal meinen, dass das damals in den 50er, 60er Jahren, dass das damals noch sehr wohl ein Alleinstellungsmerkmal war. Mhm. Nur haben uns da die, die anderen Zweige der Medizin schon eingeholt und viel davon ist heutzutage selbstverständlich und nicht mehr nur für die Osteopathen im Prinzip. Mhm. Ähm. Da habe ich mal was rausgesucht von dem Amerikaner. Das würde ich mal gern vorlesen. Bitte. Ähm Moment. Wenn Osteopathie zum funktionalen Äquivalent der Allopathie geworden ist, was ist dann die Rechtfertigung für weiteres Bestehen? Und wenn es einen Wert in einer Therapie gibt, die einzigartig osteopathisch ist, das heißt, auf osteopathischer Manipulation oder anderen Techniken basiert, warum sollte Ihre Anwendung auf Osteopathen beschränkt werden? 1999, das Paradoxon der Osteopathie. Mhm. Das ist Ein amerikanischer Osteopath, der das schreibt. Wer, wer war der Autor? Jemand, den man kennt. Joel, Joel Howell, nee, den kennen nicht viele. Ja. Solche Leute kennen nicht viele. Mhm. Ja. Die Leute, die sowas schreiben, die werden auch nicht weit verbreitet. Sag ich. Das ist einfach, das ist für mich eine, eine, schon eine Frage, die, die gerechtfertigt ist. Das heißt im Prinzip, wenn die Medizin so aufgeholt hat, <lacht> Stichwort was ich, psychosomatische Medizin mhm. oder so, ähm, was, was für eine Berechtigung hat dann Osteopathie eigentlich mhm. noch? Das ist, also oder wo arbeitet sie ihre Berechtigung raus? Wo, wo, weil, wenn man sich unterhält dann in der Praxis oder mit anderen oder mit Kollegen und diese Frage auftaucht, dann ist man sehr schnell so ein bisschen in der Defensive, weil man halt einfach nichts in der Hand hat. Das, das Einzige, und das ist natürlich schon was, was man in der Hand hat, ist der Erfolg an Patienten. Der Erfolg an Patienten und aus meiner Sicht ist Osteopathie die breitest aufgestellte manuelle Methode, die ich so kenne. Es gibt, behaupte ich jetzt einmal, keine andere Methode, die in ihrem Rahmen, in ihrer Ausübung so viele unterschiedliche Zugänge, von kranialen Zugängen der, der Arbeit mit der, mit der Primary Respiration über indirekte Techniken, Counterstrain, funktionelle Techniken, über Artikulation, GOT bis hin zu High Velocity Techniken, alles verwendet. Visceral habe ich jetzt gar nicht, gar, gar nicht erwähnt. Die nicht nur sich auf das muskuloskeletale System beschränkt, sondern auf, am ganzen Körper und an allen Gewebstrukturen versucht zu arbeiten. Und das nicht nur mit einem rein mechanischen Modell, sondern mit verschiedenen Zugängen und verschiedenen Modellen, die idealerweise an den Patienten angepasst werden. Und je nachdem, was der Patient braucht, denke ich eher im äh, Modell des autonomen Nervensystems vielleicht, oder denke eher ein Modell der Flüssigkeitszirkulation oder vielleicht doch biomechanisch postural. Mhm. Und so einen breiten Zugang technisch und von den Ideen und Konzepten her, habe ich bis jetzt noch nirgends anders gesehen. Das heißt, für dich äh, ist das Hands-on, das Manuelle sozusagen, mhm. ein absolut essentieller, wesentlicher Bestandteil. Mhm. Das ist interessant, weil in der ursprünglichen Osteopathie war das Operationen und solche Dinge, alles auch dabei, das mhm. war halt noch nicht so weit entwickelt, ja. aber, aber es war eigentlich, bei Still war es auf die Hände beschränkt, weil er halt in seinem Rahmen, er hat auch kleinere Operationen gemacht, aber ne, es war auf das beschränkt, aber es war nie gedacht, auf das beschränkt zu sein ja. und das, man begrenzt sich da nicht äh, in dem Sinn, weil man kann ja mit den Händen das Ganze mhm. äh, ausüben, mehr oder weniger. Aber das sehe ich halt im Grunde auch ein bisschen als Limitierung oder als Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn die, wenn die Medizin das übernehmen würde, warum auch immer, mhm. ne? das heißt Facharzt, Osteopathie oder nennen wir es wieder, wie man will, dann wäre ja im Grunde der Boden weg, sozusagen. Oder? Dasselbe kannst du für, für jeden Bereich sagen. Wenn eine andere größere Bewegung, eine andere, ein anderer größerer Beruf beginnt, das komplett zu machen, was du auch machst, dann hast du irgendwann ein Problem. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja das Problem, dass, die, äh, dass wir in Europa mit, den, mit der Physiotherapie haben, dass mhm. die Physiotherapie immer osteopathischer wird und in manchen Ländern wie England die Osteopathie immer physiotherapeutischer und dann ist es schwierig, den Unterschied zu definieren. Mhm. Ja, Sie, äh, siehst du da eine Gefahr eigentlich dabei, dass wenn man versucht, diese, diese berufliche Anerkennung, die ja immer wieder eigentlich überall angestrebt wird, auf eine gewisse Art und Weise angestrebt wird, dass das nicht eigentlich eine, eine größere Gefahr ist, eine, eine Chance ist? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich, ich, würde, ich, ich, ich sehe es nach wie vor als eine Chance. Und ich habe in den letzten 20 Jahren auch mich sehr viel dafür eingesetzt, dass Osteopathie als Beruf anerkannt wird, auch wenn das nicht der ursprünglichen Idee Steels entspricht, die Osteopathie zu reformieren. Das ist einfach nicht das Modell, nach dem wir in Europa ausgebildet sind und nach dem wir in Europa arbeiten. Ich sehe das so, dass in, wir in einem eigenen Beruf einfach mehr Autonomie haben und mehr Möglichkeiten haben, diesen Beruf zu definieren und diesen Beruf zu gestalten. Möglichkeiten, die uns wahrscheinlich nicht mehr so gegeben sind, wenn wir Teil, sagen wir mal, einer breiter aufgestellten physiotherapeutischen Bewegung oder eines breiter aufgestellten physiotherapeutischen Berufes sind. Und da kommen wir wieder zu den Modellen, über die du ja auch sprichst. Im Moment gibt es zwar in der Osteopathie nicht das einheitliche Denkmodell, aber Sobald wir zu einem anderen Beruf gehören, würde ich mal erwarten, dass wir da noch stärker in schulmedizinisches Denken und Arbeiten eingebunden sind und dazu auch verpflichtet sind, dass wir das jetzt ziehen. Okay. Ich sehe gerade, dass Fragen reinkommen mhm. oder was geschrieben wird. Ja, bitte. Ich lese, ich lese es einfach mal vor. Mhm. Ich, da brauche ich meine Brille. Schaut auch ein bisschen intellektueller aus. das ist okay. schon, Da muss ich schon... Ich glaube, Osteopathie schaut, also es ist von äh, Christine Schrö Schröcker, vielen Dank dafür. Ich glaube, Osteopathie schaut dahinter, philosophisch betrachtet. Sie schaut neben allen Möglichkeiten auch auf die Essenz des Lebens. Osteopathie ist mehr als nur Technik Physiologie. Sie geht auf das Individuum Mensch ein. Für mich sucht sie den göttlichen Kernpotenzial. Mhm. Mhm. Das ist äh, im Grunde auch was, was ich in den Seminaren sehr oft äh, bekomme, dass dass eben eine Dimension angesprochen wird oder eben das, was du vorhin mit den Universalgelehrten angesprochen hast, mhm. metaphysische Themen, äh, die viele Menschen bewegen, die in den Lehrbüchern eigentlich nie vorkommen oder sehr, sehr defensiv, sage ich jetzt mal, vorkommen, mhm. die ich kenne in den modernen, ähm, <lacht> Und das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Im Prinzip gibt es ja auch eine Strömung, jetzt sage ich mal die biodynamische Osteopathie, die sehr offensiv mit diesen Sachen umgeht. Da ist halt die Frage, auch eine Generationsfrage, sage ich jetzt mal. Ich stelle fest, dass bei den Älteren, die von Anfang an dabei waren, wo noch überhaupt nicht das Thema mit Anerkennung oder Ähnlichem da war, ähm, da ein großer Zugang war und das bei uns in Deutschland jetzt vor allem mit der ähm, seitdem Krankenkassen das Bezahlen mhm. eine große Anzahl an Osteopathen ausgebildet wird oder Osteopathinnen, aber dass, ähm, dass dann solche Fragen einfach hinten angestellt werden oder überhaupt kein Interesse mehr äh, sind, mit so sich sowas mhm. auseinanderzusetzen, ob das ein Teil der Osteopathie ist oder nicht, ob das ein Teil sein soll, ob man über den Tellerrand denken soll, mhm. sondern ähm, da geht es halt einfach darum, kann ich abrechnen, kann ich ähm, ja, kriege ich einfach, komme ich an den Trog ran, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ja. das in Österreich oder woanders ist, vielleicht ist das auch eine Fehlwahrnehmung. Osteopathie als Kassenleistung ist ein Mixed Blessing. Es, es macht es möglich, auch Leuten, die weniger begütert sind, Osteopathie zugänglich zu machen. Im Moment ist es ein bisschen eine Elite-Sache für die Leute, die sich leisten können, das privat zu bezahlen. Aber es schränkt natürlich auch wieder das ein, was in der Osteopathie möglich ist. Und wir sehen jetzt, dass manche Krankenkassen in Österreich beginnen, einzelne Teile der Osteopathie zu bezahlen. Strukturelle Techniken sind gut, weil das ist so ähnlich wie die manuelle Medizin, die man schon kennt und schon im Katalog hat. Das wird in manchen Bundesländern bezahlt. Kranio ist schlecht, das ist Wellness. Das wird nicht bezahlt von den Kassen. Also, Wellness? Sehr interessant, weil das mhm. ist ein Thema, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Wellness wird ja immer so abgetan, ist ja alles ja. Placebo. Warum geht die Osteopathie nicht viel offener da rein? Die Placebo-Forschung, die Moderne, zeigt ganz klar, dass auch ein Großteil, oder ein Teil der, der orthodoxen Medizin, also die großen Studien sagen zwischen 20 und 30 Prozent der gesamten orthodoxen Medizin, mhm. inklusive Chirurgie, sind Placebo-Effekte. Mhm. Und dass sich Osteopathie, warum sie nicht sich den Placebo-Effekt, weil es ja nichts anderes ist, wie manche Dinge, die wir noch nicht verstehen, Interaktionen yep. zwischen Menschen, nichtlineare Prozesse, nennen sie, wie du das willst, ähm, sich das ähm, wirklich integral mit, äh, also das mit, mit reinnehmen. Und viel offensiver mit den Themen äh, umgehen, ja, auch absolut, wenn die absolut. Engländer vielleicht da nicht so begeistert sind. Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil auch die Engländer gerade sich sehr viel mit dem biopsychosozialen Modell beschäftigen und mit dem ganzen Setting und mit der Art, wie wir kommunizieren mit unseren Patienten und wie das zur Heilung beiträgt oder zu, zum Wohlbefinden des Patienten. Und es gibt ja da diese, eine ganze Strömung in der Forschung der letzten fünf oder sechs Jahre, die zeigen, wie Berührung wirkt und die zeigen, dass es da diese äh, CT-Fibers gibt, die, ta ta die taktilen äh, C-Fasern, die ganz eigene Bahnen in unser Hirn haben und die auf sanfte und leichte Berührung reagieren und die dann irgendwann in, nicht, nicht in unserem kortex ankommen, sondern in der Insula in einem Teil unseres Hirns, der ganz entscheidend bei emotionalen Prozessen beteiligt ist und auch mit der Schmerz Schmerzwahrnehmung zu tun haben. Also, da gibt es im angelsächsischen Raum sehr viel Interesse und, und einer der wichtigsten Forscher sitzt, glaube ich, auch in Liverpool und, und der, der da publiziert, mit McClone. Mhm. Also das sehe ich nicht so. Das kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung, aber das Thema ist da sehr wichtig. Da, da taucht das, das Thema Wissenschaft aus und Evidence-Based Medicine, was für mich mhm. natürlich auch so ein Thema ist. Wie geht Osteopathie mit dem, oder... Internationale Osteopathie mit dem Thema Evidence-Based Medicine um? Ich denke, wenn man sich mit dem Thema Evidence-Based Medicine einmal beschäftigt, so wie es ursprünglich gemeint war, dann findet man da, dass in diesem ursprünglichen Modell nicht nur von wissenschaftlicher Forschung die Rede ist, sondern da geht es darum, dass die Evidence-Based Practice auf drei Säulen basieren sollte. Das eine ist die Forschung, der beste Stand der Forschung, das Zweite ist interessanterweise die Erfahrung des Practitioners, die heutzutage oft ignoriert wird. Und das Dritte sind die, das, das dritte sind die Werte und die Vorlieben des Patienten. Und auch darüber redet man heutzutage nicht, so, nicht mehr so viel. Diese drei Dinge im ursprünglichen Modell, das ist Evidence-Based Practice. Und ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt in der Osteopathie. Um den Kreis in die Geschichte zu schließen, mit den Universalgelehrten in im 17., 16., 17. Jahrhundert, wie geht eine Osteopathie mit Geisteswissenschaften um? Hm. Schwierige Frage. Die meisten Osteopathen, mich eingeschlossen, wir haben wenig Ahnung davon. Mhm. Und das ist sicher ein blinder Fleck. Aber man kann auch fragen, wie wichtig sind Geisteswissenschaften in der Osteopathie? Genau, wie wichtig ist Philosophie in der Osteopathie? Mhm. Ja, grundsätzliche und, Frage. Und die grundsätzliche Frage ist auch, ist es möglich, ein bisschen Philosophie zu unterrichten? Da gibt es einen Experten dazu, den Andreas mhm. Grimm, der ist Philosoph und der unterrichtet mhm. ja in der A.T. In der, Still Academy. Und das Konzept ist ganz klar, das kann man nicht als, als äh, Fach dran klatschen. Weil das ist eine, und es geht jetzt hier nicht nur um die akademische Philosophie, also dieses Hegel und Kant auswendig lernen oder solche Sachen, sondern einfach kritisch denken, reflektiert denken und das war im Grunde ja der absolute Kern der Osteopathie und dieses Erlernen des kritischen Denkens als integraler Bestandteil der osteopathischen Ausbildung ist etwas, was eigentlich überhaupt nicht mehr da ist. Jetzt rauschen hier noch ein paar Fragen rein. Ab wann wäre ein Therapeut erfahren? Super Frage. Super Frage. Ich habe, da möchte ich, auch in die Zeit vielleicht knapp wird, kleine Anekdote. Ich bin ja mit meinen Büchern immer an den, an den Kongressen an, am Stand. Ich bin ja dann immer der, der, der, der Büchermacher. Bin ja kein Osteopath, haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Und ich komme ja dann immer mal wieder auch in Diskussionen mit erfahrenen Osteopathen, die auf ihre Erfahrung zu pochen und ich frage dann auch, wann, wann, wann ist man eigentlich Erfahrung und was macht Erfahrung aus, weil mhm. wenn ich ein gewisses Mindset habe, wenn ich nach Rom gehen will, von Wien aus und ich gehe zehn Jahre lang in den Norden, dann komme ich, ja also irgendwann komme ich auch in Rom an, mhm. aber ich gehe eigentlich weiter, ich habe eine große Erfahrung gemacht, also ich bin Rom nicht näher gekommen mhm. und wenn einer nur drei Tage lang nach Rom geht, dann hat er mehr Erfahrung in, in diese Richtung oder in die richtige Richtung gemacht. Was? Was ist erfahren? Eine gute Frage. Das schöne Definition von Max Frisch, ist die glaube ich, Erfahrungen sind Einfälle zu Erlebnissen. Das heißt, es genügt nicht, viel zu erleben. Man muss auch darüber nachdenken. Die Reflexion, die dir auch so wichtig ist, spielt da eine Rolle. Und erst mhm. wenn einem zu den eigenen Erlebnissen auch was einfällt, dann wird es zu einer Erfahrung. Okay, also das heißt, Reflexion ist ein entscheidender Bestandteil ja. der Okay, würde ich auch so sehen. Noch eine, äh, noch eine Frage. Wann wurde historisch gesehen das Wort ganzheitlich in die Definition der ja. Osteopathie hineingenommen? Stammt ja vermutlich nicht von Still, Smiley. Mhm. Stimmt, hat er nicht geschrieben. Und was ist nun tatsächlich damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mit Sicherheit, also historisch kann ich es nicht be beantworten. Wann der auftaucht, weil ich natürlich hauptsächlich in, ähm, in der Literatur bin, in der Zeit, in, dieser Be in der dieser Begriff noch nicht auftaucht. Und äh, was damit gemeint ist, das frage ich mich ähm, im Prinzip, seit ich Osteopathie-Ausbildung mache. Kann ich leider, also ich kann es nicht beantworten und ich kann leider auch nicht beantworten, wann es eigentlich oder wie das historisch reingekommen ist. Äh, interessante Frage. Ich kenne auch keine offizielle Definition, in der das Wort so vorkommt. Aber es wird auch gerne und oft verwendet von Ostdebatten, das stimmt. Ich versuche es eher zu vermeiden, seit ich vor ungefähr 10 oder 15 Jahren in einer Zeitschrift ein Inserat gesehen habe von einer Firma, die ganzheitliches Computerservice angeboten hat, <lacht> gedacht, der Begriff ist wirklich nicht mehr wahnsinnig spezifisch. Wir ja. sollten das anders definieren. Ja, also ich gebe auch immer den Tipp, diese... diese ähm solche Begriffe einfach zu vermeiden, vor allem in der mhm. Außendarstellung, weil da ist man dann ganz schnell in so einem Modewort-Strom ja. drin und so. Und jetzt kommt noch eine Frage. Wie in in Modewort von vor 20 Jahren. Ja, genau. Bin mal gespannt, was jetzt das nächste ist. Cellularphysiologisch wahrscheinlich. Das ja. ist zu schwer auszusprechen. Du musst ja, dir nur stimmt. was anderes überlegen. abkürzen, gell. Da finde ich schon noch was. Wie siehst du die Lehre von dem Osteopathen äh, McCohen, das meint wahrscheinlich den Engländer, in, mhm. ist sehr philosophisch, der ähm, vielleicht besser um Osteopathie zu lernen, als viele Schulen gehen. Meist, meist werden ja nur Techniken gelehrt. Ähm, also McCone ist ein Englischer Osteopath, der auch sehr viel sich mit Philosophie beschäftigt hat, vor allem mit Goethe der Naturphilosophie und da ganz viele Parallelen zu stillzieht. Naturphilosophisches Konzept und ähm, im Grunde eigentlich die Ausbildung auch aus, aufbaut, ähm, oder sagen, die Kurse, die er gibt, oder Seminare, eigentlich aufbaut um diesen Kern des Philosophischen, des Naturphilosophischen. Ich persönlich bin natürlich ein großer Fan äh, von, von der Art, wie er es macht und wie tiefer er da auch reingeht. Und auch er fordert es ein, dass dieses naturphilosophische Verständnis eigentlich vor Anatomie und allem anderen gelehrt wird müsste oder ein, ein, genauso wichtig ist im Prinzip, um das zu, überhaupt zu verstehen. Und meist werden ja nur Techniken gelehrt, nur in Anführungsstrichen finde ich sehr gut, weil es gibt auch immer wieder so die Tendenz, Techniken komplett abzuwerten, ähm, was natürlich, äh, man braucht einfach ein Handwerk, man braucht ein Handwerkszeug und man braucht etwas, äh, mit dem man das von oben her bedient. Ähm, Im Grunde bin ich bin ich ein, ein großer Anhänger von dem Ansatz, den äh, Mikron geht. Weil äh, sehr viel Reflexion integral in der ganzen Sache drin ist. Und die ideale Lösung wäre auch in diese Richtung, so wie das Andreas an der Schule macht, dass das Begleiten durch die fünf Jahre gemacht wird. Das bedeutet, man reflektiert auch das, was man in den fünf Jahren lernt, auch die Erfahrung, die man macht, auch Texte reflektiert man immer weiter, damit man das genauso übt wie Techniken, genauso eine Übung, bekommt, weil das muss genauso geübt werden hier oben, ständige Wiederholung und Macron denke ich, ist einer, der das auch sehr befürworten würde. Und es ist letztlich eigentlich auch das so, wie am Anfang, im ersten Jahr 1892 unterrichtet worden ist. Zwei Fächer, Anatomie und Philosophie, Still hat Philosophie unterrichtet, das mit den Leuten rausgegangen. Danke, dass du Natur. das mit den, mit, den, mit den Techniken jetzt gesagt hast. Beim letzten Mal hatte ich den Eindruck, ein bisschen auch wenn man sich da auf Stil beziehen kann, der gesagt hat, Philosophie ist alles und Techniken sind egal und Stil vielleicht keine Techniken gelehrt hat, ist da ein bisschen eine Missachtung des Handwerks dabei. Und aus meiner Sicht ist das unverzichtbar für einen guten Osteopathen. Jemand, der ein brillanter Philosoph ist und der die gesamte Physiologie gut versteht, und der vielleicht genau weiß, wo er bei seinen Patienten ansetzen müsste. Wenn der die palpatorischen Fähigkeiten nicht hat und wenn der nicht die Möglichkeit hat, so mit seinem Patienten, mit seiner Patientin zu arbeiten, dass der Körper auch reagiert und dass das, was er im Kopf hat, auch umgesetzt werden kann in die Physiologie des Patienten, dann ist es kein Osteopath. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Der da oft gering geschätzt wird, wenn diese Debatte so auftaucht. Alle sagen, Philosophie, Philosophie ist wichtig. Ja, ja. Das Handwerk ist auch wichtig. Und danke, dass du das, das noch einmal gesagt das hast. Das ist auch, das kann ich nur unterstreichen bei Still, letztendlich in dem Sinn, was er halt gesehen hat, was ihm aufgefallen ist, ist, dass die Leute ganz schnell nachmachen. Er hat mhm. gesagt, I don't want to have parrots at my school. Ich will keine Papageien an meiner Schule. Ja. Das heißt, ja, schaut euch die Techniken an, versucht im Grunde die nachzumachen, aber das Entscheidende ist, versteht einfach, was ihr da macht. Das ist mhm. das Entscheidende. Techniken sind ein absolutes Weg, notwendig, wichtig, wenn sie so beigebracht werden, dass im Grunde das eigene Denken fördern und ja. das eigene Denken die Techniken wieder mhm. fördert. Und nicht einfach, zeig mir, wie es geht, ich mache es nach. Das mhm. ist das, was ihr absolut abgelehnt habt. Ja. Technik ist eine Sache, die Palpation und das Spüren sind die andere Sache die man lernen muss und die sich entwickeln muss über die Jahre. Mhm. Ja. Wird zurzeit, also Moment, wird zurzeit äh, äh, Christalli Papadopoulos wird zurzeit Philosophie in den aktuellen Sch Schulen unterrichtet? Europa, Amerika, Australien? Ich kann nur von einer Schule sagen, ja, und das ist eben die äh, 80 Still Academy. Ähm, wo Philosophie und, also ich, wir sprechen nicht von der akademischen Philosophie, also nicht davon, das in Bezug zu setzen mit dem Naturalismus oder so, ne? also in diesem Sinn, sondern dieses naturphilosophische Denken, dieses Reflektieren über die Natur. Ich kenne nur eine Schule. Ich weiß, dass in Frankreich ähm, Philosophie, in einer kleinen Gruppe einen sehr hohen Stellenwert hat und da gehen die Leute, glaube ich, sogar an die Universität. Aber ich habe leider, da ich selber mit Französisch spreche, nicht so einen engen Kontakt, um das zu sehen. Das tauchte immer wieder auf. Die große Gefahr dabei ist, und das hast du auch angesprochen, ist, dass die, die so begeistert an der Philosophie sind, irgendwann so begeistert an der Philosophie sind, dass das Ganze genau zu diesem akademischen Luftsport wird, mhm. den Still auch niemals wollte eben dieses dieses verkopfen dieses vergeistigt werden ohne ohne dass man dann überhaupt noch ähm, ja. das auch vor allem vermitteln kann dann in einer einfachen Sprache das ist halt das aber wie gesagt also ich kenne nur eine Schule wo auch an Texten von Still im Prinzip das eigene Denken und das kritische Denken mit, mit erarbeitet wird und zwar begleitend durch die gesamte Ausbildung ich weiß nicht wie viele Stunden pro Jahr aber das ist das ähm, aber Bevor du jetzt zum dritten Mal Werbung machst für die Konkurrenz, <lacht> möchte ich ein Stichwort aufgreifen, das du gerade Werbung, erwähnt du hast. klar sagen und klar ja. ausdrücken. Und da hapert es ja auch ein bisschen in der ursprünglichen Osteopathie. Wir haben das beim letzten Mal schon kurz angesprochen, dass sich Still dem Leser nicht sehr leicht erschließt, auch Little John nicht so. Du hast das ein bisschen verteidigt, du hast gesagt, ja, die wollten es nicht zu einfach machen. Mhm. Aber. Okay, ja, habe hab ich falsch verstanden. Ich Sag, mich, noch ja, mal. nee, dann habe ich mich falsch mhm. ausgedrückt. Also ganz im Gegenteil, Still schreibt ganz klar: er schreibt mhm. über Knochen, Muskeln und Buttermilch. Mhm. Das bedeutet, der, der schreibt ja nicht für uns, der schreibt für die Leute seiner Zeit im Mittleren Westen, von denen viele nicht äh, keine, keine Schulbildung hatten. Der schreibt so einfach manchmal. Er schreibt halt in Bildern, mhm. er schreibt in Metaphern, er schreibt Narrativ, wird man das nennen, erzählerisch. Er schreibt nicht, wie man Lehrbücher schreibt, und er schreibt auch in seinem Vorwort, im zweiten Buch, ganz klar, ich schreibe kein Sammelwerk, mhm. ich weiß, was ihr wollt, ich weiß, was ihr wollt, ihr wollt mhm. die Checklisten und die Pocketbooks haben, ne? Nein, es geht um Prinzipien. Mhm. Und da benutzt er eine Sprache, die halt die Sprache ist, um die Leute von damals zu erreichen. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass er nur dafür schreibt erstmal. Mhm. Und für jemanden, der mit einer gewissen Erwartungshaltung an medizinische Literatur geht, für den ist es natürlich unverständlich, was da steht. Erst wenn man seine, diese Position, diese primär therapeutische Position verlässt und anfängt zu lesen, dann ist es sehr klar, was da steht. Und was ihm auch teilweise zugedichtet wird, ist von einer bestimmten Strömung der Osteopathie, dass er so Sachen zwischen die Zeilen geschrieben hat dass die Leute damals nicht verstehen mhm. konnten und dass dann die nächsten Generationen dieses Geheimwissen irgendwann entschlüsseln hat, ist absoluter Blödsinn. Mhm. Der hat sehr klar geschrieben, wenn man sich in die Zeit versetzt von ihm, wenn man ein bisschen was von der Zeit kennt, auch der Terminologie, die er verwendet damals, dann ist es vollkommen klar, was er schreibt. Mhm. Bei Little John ist es so, dass er halt sehr wissenschaftlich schreibt und es hochkomplexe äh, Texte sind, also von naturwissenschaftlicher Sicht her, und das ist manchmal ein bisschen schwierig, dass man dann die Essenz raus hat. Aber an sich ähm, ist das, was da geschrieben wird, sehr eindeutig und sehr klar, wenn man mhm. die Brille absetzt und man mhm. auf hat. Danke, interessanter Aspekt. Und, und auch danke, dass du diese Mystifizierungen da ein bisschen kritisierst. Es gibt auch Textstellen glaub, in seinen Büchern, mhm. wo er die Leute ziemlich auf den Arm nimmt, die ihm das unterstellen. Mhm. dass er hellhörig auch wäre und das ist so. Ne? Da sagt er, wenn man also also Abschluss, keine Anekdote hat, ähm, wenn sein, seine Feldarbeit als Junge nicht gemacht hat, seine Aufgaben nicht gemacht hat und sein Vater angeritten gekommen ist über den Horizont und der schon gesehen hat, dass das Feld nicht gemacht ist und die Hand gehoben hat, dann hat er gesagt, da hat er schon gesehen, was auf ihn zukommt, nämlich die Route. Mhm. Das nennt man hellsichtig. Ja? Das ist genau das, worum es mhm. geht. Er will nicht, dass das im Grunde in irgendwie, in irgendwie so ein Geheimnis gezogen mhm. wird, was Besonderes. Jeder intelligente Mensch, der gerade hat, kann das machen. Eine Frage ist noch drin: mhm. Wenn du die ursprüngliche Osteopathie aus didaktischen Gründen in Säulen gliedern müsstest, welche würden das sein? Das kann ich so schnell nicht beantworten, das müsste ich erst reflektieren, weil das ist nicht so einfach. Ich bin ja nicht in der. Position, das machen zu müssen. Mhm. Ähm, schwierig. Kann ich, kann ich direkt nicht beantworten, würde ich schnell was aus dem Ärmel zaubern, was aber nicht reflektiert ist. Vielleicht bis zum nächsten Mal kann ich mhm. mir das überlegen. Wie bei der anderen Frage mit der Gesundheit. Gut, gut. Hast du sonst noch Fragen im Chat? Ich, ich sehe das hier nicht. Nee. Moment, habe ich eine über. Hm. Habe ich keine über. Sehen. Nein, habe ich keine übersehen. Ja. Gut. Ah, Moment. Oben stand Vielleicht noch, bei noch kinder Partner ist Biodynamik sehr prä präsent und effektiv. Das mhm. war jetzt keine Frage. Das war eine, das schon, genau. Es ist auch in Österreich nach wie vor das mit Abstand, der mit Abstand beliebteste Postgraduate-Kurs, den die Leute besuchen. Und das seit etwas mehr als 20 Jahren. Also, also hier ist das Interesse sehr groß. Ja. Hier ist noch was reingekommen. wenn eigenständiges Denken und die eigene Vorstellung, wie die Dinge in der Osteopathie funktionieren und dadurch keine zwei Osteopathen identische Ideen haben, ist doch grundsätzlich eine Verallgemeinerung Paradox. Sehr gut. Sehr gut. Das ist eine Frage. Genau, das ist eine Frage. Kann man es überhaupt in Modelle machen? Kann man überhaupt sowas machen? Soll man das überhaupt machen? Also immer wieder diese Versuche, Viszerale, Kranial, die mhm. Säulen, die Prinzipien. Ja. Ist das überhaupt möglich? Soll man das überhaupt machen? Gute Frage. Mit diesen drei Säulen, Parietal, Kranial, Viszeral, habe ich eh so ein Problem. Das ist, etwas, das ist eine künstliche Trennung, die wir didaktisch brauchen. Also bei uns mhm. gibt es das auch als getrennte Fächer. Aber ich versuche möglichst oft zu betonen im Unterricht, es gibt nur eine Osteopathie, es gibt nicht die kraniale Osteopathie oder die viszerale Osteopathie. Wir haben dieselben Prinzipien, wir haben einen kompletten Menschen vor uns, mit dem wir arbeiten und an manchen Teilen des Körpers arbeiten wir etwas anders und verwenden spezifische Techniken für die Leber oder für den Magen. Die sind etwas anders als die Techniken, die wir für den Ellbogen verwenden würden, aber die Prinzipien sind dieselben, weil es nur diese eine Osteopathie gibt. Die Frage ist noch äh, abgeschlossen worden sozusagen. Also das wäre ja dann im Grunde ein Paradox. Und gerade wenn ursprüngliche Osteopathie erhalten werden soll, ist natürlich eine Frage, ob man das erhalten will. Äh, die Frage ist es, was ist es überhaupt? Weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist noch überhaupt nicht erforscht in dem ja. Sinn. Es ist tatsächlich die grundsätzliche Frage, als angefangen hat es eigentlich auf Grundlagenwissen mit eigenem Nachdenken der Rest ist dann mehr oder weniger von den Leuten selber gekommen. Es ist keine Einteilung gewesen, es ist keine Aufteilung in Modelle gewesen, nichts. Es war Grundlagenwissen reflektieren, anwenden. Das war die ursprüngliche Osteopathie, aber das ist die grundsätzliche Frage, ob man das überhaupt erhalten will oder soll, das ist eine gute Frage. Es wird in, der Ost, in die, in die ursprüngliche Osteopathie natürlich auch viel reininterpretiert, als das war besser, das war alles besser. Und also, Es gibt mit Sicherheit Komponenten, die sind kritisch zu sehen, aber das sieht man auch erst, wenn man das kritisch erarbeitet. Aber diese grundsätzliche Frage, brauchen wir dieses Ganze einteilen auch in neue Techniken und neues Ding und neues Ding überhaupt oder lässt man es nicht bei den Grundlagen und der eigenen Entwicklung sozusagen bei den Leuten? Was natürlich eine ganz andere didaktische Aufgabe ist, das ist ganz klar. Mhm. Da gibt es halt auch in der Didaktik unterschiedliche Vorstellungen und ein Modell, das für mich sehr schlüssig ist, ist das von Dreifuß und Dreifuß, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, die sagen, dass man zu Beginn, wenn man etwas Neues lernt, dass man da sehr regelbasiert lernt und dass da Regeln durchaus nützlich und hilfreich sind. Und je komplexer das wird, je größer das Wissen wird, das man ansammelt, desto mehr Regeln muss man lernen und beherrschen, bis das irgendwann so komplex wird, dass das nicht mehr möglich ist und dass sich dann die, Denk die Arbeit zu denken und die Art zu arbeiten, dass sich das dann äh, ändert und dass wir dann viel mehr integriert aus uns selber heraus und auch schon aus der eigenen Erfahrung heraus arbeiten. Das heißt, Jemand, der. Und das unterscheidet einen Anfänger von jemandem, der mitten in einer Ausbildung steht oder etwas neu gelernt hat und am Ende einem Experten. Der Experte wird genau wissen, was er tun kann, aber wird vielleicht in manchen Fällen nicht mehr in der Lage sein, dir die einzelnen Schritte oder die einzelnen Regeln, nach denen er vorgeht, zu nennen. Da wäre es aber dann sinnvoll, das in den Ausbildungen von Anfang an sozusagen mhm. und nicht im Grunde den Anschein zu übermitteln, man muss es ja. so lernen und dann müssten die Prüfungen auch anders gestaltet mhm. werden. Ich meine, Jetzt kommt noch eine Frage, jetzt kommt am Schluss, jetzt kommt der Sport mit den Fragen. Soll die Physiotherapie in der Ausbildung zum Osteopathen primär sein? Soll die Physiotherapie in der Ausbildung zum Osteopathen primär sein? Also, ähm, ich würde nie sollen sagen, also ich würde in der Antwort jetzt nicht sollen sagen, ich sage nur Physiotherapie ist ein Ziel, basiert auf der zellularpathologischen Überlegung und Osteopathie auf der zellularphysiologischen und ähm, ein Waschbär kann keine zwei Bäume gleichzeitig hochgehen. Das heißt, ich würde die Physiotherapie komplett getrennt von der Osteopathie erlernen, weil sie einfach auf einem ganz anderen grundsätzlichen Modell aufbaut, auch wenn sie funktionell ist oder sonst irgendwie, sie ist orientierter daran, so wie ich sie kennengelernt habe, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, aber sie ist daran interessiert, okay, wo ist das Problem und wie kann ich das Problem beseitigen? Das ist eigentlich so das grundsätzliche Denken gewesen. Vielleicht hat es geändert. In der Osteopathie geht es nicht darum, dass man irgendein Problem hat oder irgendwie auf, der De auf dem Rezept steht, was es ist, Lumbalgie und das hat man zu behandeln. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz. Hier geht es darum, das ganze Milieu zu bearbeiten. In der Physiotherapie ist man nicht aufs Milieu fokussiert, sondern auf den muskuloskeletalen Bereich. Das heißt, das ist, nicht, das ist nicht weniger oder schlechter, das ist einfach nur die Sichtweise in der Physiotherapie ist sehr stark muskuloskeletal. Ich weiß, dass auch in Krankenhäusern mit internistischen und neurologischen Sachen gearbeitet wird, aber der Ansatz ist vom Denkansatz her anders, also grundsätzlich anders als in der Osteopathie. Und deswegen ist es ganz schwierig, das in eine Ausbildung zu bringen. Gibt es vielleicht Wege, Ich müsste man sich auch viel Gedanken drüber machen. Historisch ist es in Europa typischerweise so, dass das Modell, wie es wir in Österreich haben und auch die meisten deutschen Schulen, dass das etwas ist, was zu Beginn der Entwicklung der Osteopathie in einem Land passiert. Solange es keinen eigenen Beruf gibt, der als Beruf geregelt ist und in dem man auch arbeiten darf als Osteopath, kann Osteopath nur als Weiterbildung, Osteopathie nur als Weiterbildung für bestehende Gesundheitsberufe unterrichtet werden. Darauf ist unser derzeitiges Modell aufgebaut. In allen Ländern, wo Osteopathie dann ein eigener Beruf ist, gibt es dann typischerweise eine grundständige Ausbildung, wo man dann typischerweise auf Matura-Niveau direkt äh, zu, zum Osteopathen oder zur Osteopathin werden kann, ohne diesen Zwischenschritt des Medizinstudiums oder des Physiotherapiestudiums. Mhm. Gut, gut. Wir haben schon unsere Stunde heute überzogen und es gäbe noch so viel mehr zu Besprechen. Beim letzten Mal war noch eine Frage, ganz am Ende, die Frage, wie definierst du persönlich Gesundheit? Und du hast damals schnell eine gute Definition aus dem Ärmel geschüttelt und hast aber, glaube ich, seitdem eine noch bessere entwickelt. Willst du das zum Schluss noch? Äh, nee, nee, ich habe dir geschrieben. Hast ich du habe sie gerade geschrieben? Okay. Das war einfach so, das war eine Frage, die was ist Gesundheit? Mhm. Und das ist natürlich eine Frage, das ist, da muss man erstmal drüber nachdenken. Mhm. Und da habe ich Raimund ja dann geschrieben, dass er das vielleicht nochmal erwähnen sollte, diese Antwort. Weil, ja. Was, was ich hier von dir bekommen habe in der E-Mail, ist, dass du sagst, es gibt eine objektive Gesundheit, die freie Entfaltung einer normalen Zellphysiologie und es gibt eine subjektive Gesundheit. Das Gefühl umfassender Ganzheit und Selbstbestimmung. Und das ist eine wunderbare Art, das zu sagen. Und ich denke, es ist auch ein gutes Schlusswort für heute. Vielen Dank, Christian. Und ich freue mich schon darauf, das Gespräch bei einer zukünftigen Gelegenheit fortzusetzen. Danke, der Rahmen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und danke auch für die Fragen an die Zuschauer. Danke für euch. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben in den nächsten Tagen natürlich noch weitere Dinge geplant. Morgen seid ihr im Wort. Morgen gibt es das Open Microphone. Ich habe jetzt leider keine Folie dazu. Morgen werden wir uns wieder in kleineren Rahmen in unserem, äh, in unserem Big Blue Button Meeting Raum treffen. Und ihr bringt bitte da eure Fragen, eure Ideen, eure Dinge, die ihr sagen wollt, mit. Dann machen wir ein langes Wochenende und nächsten Dienstag wird es weitergehen mit dem Café Stilpoint, mit äh, dem Erich Meier falli und dem zweiten Teil seiner Embryologie-Werkstatt, die wir ja schon äh, vor, vor, vorgestern genossen haben. Da wird dann weiter geschnitten und gerollt und geformt und wir werden uns da weiter in der Embryologie was zeigen lassen. Ich hoffe, ihr seid morgen dabei. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende, falls wir uns morgen nicht sehen sollten. Dankeschön.